Wer in Graz kauft, kauft für Graz. Unterstützen Sie jetzt heimische Betriebe und profitieren Sie von unserer Graz Gutschein-Treue aktion Wie das geht? Ganz einfach. Sie shoppen bei einem unserer Graz Gutschein-Partnerbetriebe, reichen danach ganz bequem Ihre Rechnung bei der Holding Graz ein und erhalten als Dankeschön für Ihre Treue, je nach Summe Ihres Einkaufs, Graz Gutscheine im Wert von 10, 20 oder 30 Euro zurück. Lokalshoppen zahlt sich aus. Unter allen Teilnehmern werden von der Holding Graz außerdem tolle Preise verlost. Nähere Informationen finden Sie unter holding-graz.at/slash Grazgutschein. /graz Viel Freude beim Einkaufen wünscht die Holding Graz.